Willkommen beim Holi Festival, mein Name ist Dennis, ich bin der Veranstalter seit 2013. Herzlich Willkommen! Wir organisieren das Holi Festival zum sechsten Mal im Amphitheater Hindwang. Also ich habe die ersten Bilder in Indien live im Fernsehen verfolgt und habe dann auch gesehen, dass es in Europa 2013 die ersten Veranstaltungen gab. Und da hatte ich mich entschieden, das Festival Holi auch in der Schweiz zum ersten Mal zu organisieren. Das, und somit kam auch dazu, dass ich dann meine Firma in Della Media gründete. Und das erste Festival hatten wir sofort auch einen großen Erfolg. 8.000 Besucher kamen an dem Tag und seitdem her ist es jetzt jährlich. Und sind, wir sind sehr, sehr stolz und sehr froh, dass wir solch ein Festival auf die Beine stellen konnten. Das Fest wird in Indien als so ein Frühlingsfest gefeiert. Da wird das Frühling begrüßt und da gibt es an dem Tag auch keine, keine wer reich ist oder wer arm ist. An dem Tag sind alle gleich. Und äh, die, werfen, die, die Menschen werfen dann mit den Farben und beschmeißen sich gegenseitig, damit dann auch kein Unterschied zu sehen ist, wer jetzt äh, reich ist und wer jetzt arm ist. Ja, wir versuchen auch diese, diese Happiness, diese Glücklichsein, ähm, auch hier in, in der Schweiz also, zu den Menschen zu übermitteln und äh, versuchen die dann auch mit unserem äh, Fest- oder Festivalkonzept dann auch ein Stück näher an Indien ranbringen. Hier am Fest! Die Farbe, Musik, schönes Wasser. Mein meine, besser hätte ich mich wirklich nahe. Ja, ich bin der Pascal und es äh, ist eine geile Stimmung. Ich bin der Tobi äh, und es äh, ist eine geile Stimmung. Ja, geile Leute. Gute gut Sommergefühle, ja. Mehrere Farben. Ich ist mehr cool, Also wird immer besser. Die Schwierigkeiten der Organisation sind meistens alles im Gedächtnis zu haben. Also sprich, man muss an alles denken. Äh, wissen wo, wohin, wann äh, alles geliefert wird, äh, an alles denken, damit äh, keine äh, Schwierigkeiten am Eventtag passieren. Zudem gehören auch gute Partner, die wir auch haben. Ähm, zuverlässige Partner und äh, wir arbeiten mit den besten Eventfirmen äh, ja, der Schweiz und äh, somit merkt man auch die Qualität von dem Festival. Ja, also, das, das ist der Moment, wo du denkst, ja, das hat sich alles ausgezahlt. Also, diese ganzen Monate Organisationsarbeit, da merkt man schon, wenn man jetzt vor der Bühne steht und die glücklichen Gesichter sieht, wie die mit den Künstlern abfeiern, wie sie mit der Farbe schmeißen. In dem Moment merkt man, dass es sich alles gelohnt hat und dass es sich auch weiterhin lohnt, das ganze Festival weiterhin zu machen. Und das ist wahrscheinlich diese Kraft, die mich dann auch antreibt.